So, Wir haben eine schwierige Situation. Der Ball liegt sehr dicht an der Bunkerkante, fast, fast unterhalb der Kante. Wir wollen auf die linke Fahne spielen und der Daniel, der circa drei Monate Golf spielt. Wir haben wirklich viel Bunker trainiert und äh, die richtigen Bunkerschläge kommen, aber jetzt wollen wir die schwierigen Lagen trainieren. Nur das kommt oft vor und äh, Daniel, kannst du bitte den Stand einnehmen? Ich werde durch die Sachen gehen, die wichtig sind. Ähm, viele Leute versuchen, den Hang hoch äh, zu, zu schwingen. Und was ich immer finde bei dieser extremen Situation ist, wenn man einfach gerade steht. Okay, so. Wirbelsäule gerade nicht wie nicht äh, die Schulter den Hang anpassen, sondern gerade so wie du jetzt bist. Die Ballposition sollte mittig sein, äh, ja, fast ein bisschen rechts von der Mitte, weil man automatisch so viel Gewicht auf der rechten Seite hat. Und äh, die Hände bitte Daniel, um in der Mitte. Ja, genau so die Hände sind da und Schläge ist da. Wir wollen ja gar nicht schaukeln. Der Daniel wird dann denken, dass sein Kopf meine imaginäre Hand nicht berührt. Und er wird einfach steil. Und wenn ich steil sage, meine ich gerade zurück für das Schwingen und dann wieder gerade runter. Ja, und das war's. Und wirklich auf einen Punkt. Ja, knapp hinter dem Ball aufsetzen. Äh, schauen und dann auch da schlagen. Okay Daniel, äh, viel Glück und schauen wir. Du brauchst ein bisschen Kraft hier, stiller Kopf und du darfst schlagen. Also ja, hervorragend. Wie findest du den Schlag? Wo reingehen kann, ne? <lacht> okay, ja, also ja, ich denke, wir können alle davon lernen. Bitte, die Hauptsache ist, gerade zu stehen und nicht nach hinten zu kippen. Viel Kraft und dann kann sowas passieren. Danke, Daniel. Und vielen Dank fürs Zuschauen.